Endlich die wahre Liebe finden, eine Entscheidung treffen und sie nie wieder bereuen, nicht schon wieder an den falschen Typen geraten und dann in Liebeskummer versinken, Beratung mit Herz und Verstand. Hol dir ein kartenleger Gratisgespräch. gespräch Klicke auf den Link unter dem Video. Jetzt gleich, wenn du jemanden suchst, dem du vertrauen kannst, mit dem du sprechen kannst und der dir vernünftige Ratschläge gibt, dann klicke jetzt auf den Link unter dem Video und hol dir ein Gratis-Gespräch. Die Kartenleger sind bereit. Ist gleich.